Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem großen Konto. Ich habe 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Starttrade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade, in Metatrader 5. Nach meinen Einstiegskriterien, ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades. Out US-Dollar, sieht ganz gut aus, allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen. US-Dollar, Kanadisch-Dollar, sieht auch gut aus, hier steige ich ein und nochmal und noch ein drittes Mal. Sieht aktuell sehr gut aus, alle drei Trades sind im Gewinn. Wenn du wissen willst, wie ich das mache und diese Strategie erlernen möchtest, dann bewirb dich für mein privat 10.000 Euro pro Monat. Noch 10 Sekunden. Perfekt, alle drei Trades deutlich gewonnen, ich wünsche allen ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, adios.